Der sieht jetzt ein bisschen anders aus als die anderen. Ne? Also mehr als dieses Bild an Daten kann ich euch darüber leider nicht geben. Der ist dadurch entstanden, dass ich einige Leute hier sitzen hatte, auch sehr junge Leute, so 18, 19 Jahre alt. Und denen hier erklärt habe, wie ich die RMF Charger bastel. Und Sir Henry, ich glaube, der ist auch aus 18 oder 19, der hat sich dann mal intuitiv hingesetzt ne? und hat einfach mal so aus dem Bauchgefühl heraus was gewickelt. Ich meine, das kennen wir ja vom Felix, vom Hans im Glück, äh Felix. Ne? Und er hat praktisch ja hm, sein angeborenes Wissen angezapft <lacht> oder das Schwarmbewusstsein oder ach was weiß ich, keine Ahnung. Naja, wir haben ja durch die Recherchen mitbekommen, dass dieses Teil hier im Deutschen teilweise auch Transduktor genannt wird. Ne? Da ist im, Auf Wikipedia steht da zwar nur, dass mit Wechselstrom da irgendwie was ähm, geregelt werden kann oder justiert werden kann und sonst nichts. Auf der englischen Wikipedia-Seite gibt es da schon mehr drüber. Da heißt das Ding Magnetic Amplifier und da steht zumindest als äh, Zusatzinfo noch drin, dass... Hier auf deutschem Gebiet, damals in 30er, 40er Jahren, die Entwicklung diesbezüglich am weitesten gewesen sein soll. Ja, also, Jungs und Mädels, die Dinger, die ich hier baue, die Ladegeräte, gut, die gehen besser als alles andere, was man auf dem Markt kaufen kann, aber trotzdem sind die immer noch scheiße. Das müsste noch viel, viel besser gehen, da ist noch ein Haufen, was wieder ans Tageslicht geholt werden kann, zu den Zeiten, dann wann es sein soll. Und ja, da bin ich jetzt echt auf eure Hilfe angewiesen. Ich bin 81. Baujahr, ich habe nur das Indus, was vielleicht bis dahin da war, oder ich habe auch nur bestimmte Kanäle, die ich anzapfen kann. Wir brauchen uns alle dafür. So, nur mal als Nebeninfo. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon die erste Besonderheit ähm, im Gegensatz zu den anderen RMF Chargern ist, aber die Versionen hier, die baue ich ja jetzt mit Solaranschluss. Das heißt, ich führe hier Kabel raus, wo man dann sein Solarpanel auf den drauf draufhauen kann. Und äh, wenn die Schaltung läuft und man die Schaltung aus und nichts am Ausgang dranhängt, dann, dann dauert es so zwei, drei Sekunden, ehe sich die Schaltung hier ausschwingt und dann äh, ist der kondi eigentlich leer. So habe ich das in Erinnerung, dachte ich. Hm. Und äh, hier habe ich bei dem Ding wurde nach dem ersten Probelauf ausgeschaltet. Also, es läuft schon mal. Ne? Also, unter Last habe ich es noch nicht getestet, aber pff, es schwingt. Juhu. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem hm, hier damit pff, auf eines dieser Kabel gekommen, habe voll einen verwischt bekommen. Das heißt auch noch mehrere. Also, es waren bestimmt 10 Sekunden nachdem ich ausgeschaltet hatte. Da war noch richtig Saft drauf und das ist eigentlich nur ein 35 Volt 1000 Mühkondi. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann im Betrieb ausschaut. Schisch, schisch, schisch, schisch. Da hat er einfach, ist der einfach? Hm, der Henry. Na mal gucken, wie er da drauf gekommen ist. Mal schauen, ob wir den dann mal zu Gesicht bekommen. Ja, alle Achtung. <lacht> krass, krass jetzt schon bei über 4 ampere und diesmal passt es auch mit der stromzange überein also das ding ist richtig geeicht da bin ich jetzt paff. also geräusche macht er keine so wie es aussieht und auch die der halbe Modus funktioniert auch sozusagen oder ein Drittel weniger dann. Ne? Wie viel haben wir hier? Ja, 4 Ampere und ja, 2, fast die Hälfte. Noch. Das ist ja heftig. Cool, wieder was gelernt. Vielleicht kommen wir am Ende beim... Beim Lippi seinem Knull raus, äh, was er da in seinem Anschwingwerkzeug, <lacht> ich tue das Lippi so ein kleiner mal unten drunter äh, verlinken, kann man sich aber wieder angucken. Wer weiß, hm? vielleicht. Ja, aber, ja, ganz so wurscht wird es schon wahrscheinlich nicht sein, wie das da drauf gewickelt ist. Aber wer weiß, welche Möglichkeiten es da noch alles gibt. Krass, krass, krass. Es geht los. Henry ist da und ja, so wie ich das kapiert habe von dir, äh, hast du dir gedacht, dass wenn der Ferrit durch äh, sozusagen Magnetismus seine Stärke entwickelt, müsste der Magnetismus ja am härtesten dort entstehen, wenn die Wicklungen am nächsten zusammen sind. Deshalb hast du das geteilt, hast du die Powerwicklung konzentriert auf die eine Seite gemacht und die Triggerwicklung auf die andere Seite, um praktisch den Puls härter zu machen. Das war so die Intuition. So gesehen, wir haben die, in dem Fall den dicken Draht, wo wir den Strom durchlaufen lassen, um den Draht magnetisch werden zu lassen, haben wir eingewickelt damit äh, wie bei einer Spule der Magnetismus höher wird, sag ich mal. Ne? An, der Stelle, an der Stelle sich konzentriert zu ziehen. Genau. Und damit der Ring an sich anfängt zu schalten, so gesehen. Aha. Und den dünnen Draht haben wir auf eine größere Fläche verteilt, damit er dann erkennt, ähm, dass der Ring an ist und dadurch wieder schaltet. Ah, ich sehe es, genau, ich höre die. Genau. Die Triggerwicklung, die ist breiter gezogen als die Powerwicklung. Und ähm, was hast du dir hier bei der Schleife gedacht, muss ich dich jetzt mal fragen. Ich meine, den hast du ja nicht äh, einfach so in eine Richtung von rechts nach links gewickelt, sondern ja. mal hier, mal da. Ich habe ähm, den Draht in der Hälfte genommen und habe ihn dann wie doppelt gelegt. Das heißt, also du hast bis zur Hälfte, Hälfte gewickelt? Das heißt, ich habe äh, in, in der Hälfte ihn geknickt. Also ich habe in der Hälfte geknickt hab den dann in den Ring in eingelegt und ihn doppelt gewickelt, so gesehen. Also, also da, wo jetzt hier diese Öse ist, diese Schlaufe, da ist praktisch der Beginn. Da hast du genau. beginnen mit zu wickeln und dann hast du die eine Seite in die eine und die andere in die andere oder ich hab, wie? Ähm, ich hab ihn dann erstmal mal umgezogen, hab ihn wieder durch die Öse gezogen. Ach ja, das ist eine Schlaufe. Genau. Ja. Okay. Und das habe ich dann mehrfach wiederholt. Also mehrfach? Das ist die einzige Schlaufe? Nein. Also, ich habe mehrere Schlaufen. Also, ich habe dann wieder um den Ring außen herum gezogen, wieder Ach. durch und wieder so herum, bis ich ungefähr 13 Wicklungen hatte. Also, immer so wie gehäkelt? Ja, so kann man es sagen. So ähnlich. Ja. Also, immer aha, richtig miteinander vernetzt. Genau. Ah, krass, und das Ding schwingt und funktioniert und. Hi, hi, hi. krasse Sache. Ja, Henry, ich danke dir für die Erweiterung. Wir ja. gucken mal, was die Leute aus der restlichen Welt so dazu sagen. Hm. Immer weiterforschen. forschen. Immer weiter forschen. Ja. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, David Jung. Das ist ja nicht die einzige. Ist ja auch noch eine Möglichkeit, ne? Ja. Natürlich. Ha, aber cool. Na denn? Ahoi. Ahoi, bis später.